Nichts geht über diesen Moment. Aber auch diesen. Nichts braucht mehr Liebe und Kraft. Nichts ist vertrauter. Nichts gibt uns mehr Sicherheit. Nichts geht über Familie. Nichts geht über Bärenmarke.